Hallo und herzlich willkommen hier auf LabC Esports. Mein Name ist Ben und heute gibt eine weitere Weekly Mutation Mission. Ähm, und zwar ist diese Woche auf der Map Temple of the Past. Und das ist die Map, wo man die Temple defenden muss und allgemein halt ja, die Wellen von Angreifern vernichten muss. Ähm, ja, und schauen wir mal, was sind die Eigenschaften dieser Mutation Mission sind. Einmal, dass die Hybrids, also die großen Protoss-Zerg-Mischungen, die großen Einheiten, ähm, der immer den Nuke droppen lassen, sobald sie explodieren. Das heißt, ich glaube, also das heißt, MIDI einheiten allgemein sind glaube ich nicht so gut, weil die halt bei jeder bei den Hybrid auf jeden Fall sterben. Ähm, die zweite, der zweite, die zweite Eigenschaft ist ähm, eminent Domain. Das bedeutet, dass alle Strukturen, äh, die wir bauen und die zerstört werden von Amon, äh, da auf seiner Seite spawnen. Das bedeutet, wenn wir jetzt ken und uns mit Kens einbunkern und wir verlieren Kennen, dann ja, wird diese Ken an der Stelle, wo sie geschoben ist, nachgebaut oder ist wieder da und kämpft aber halt für die Gegner. Das heißt, sowas wie Kerrigan zum Beispiel fällt halt sofort raus, weil der kämpft halt nur mit Kennen und irgendwann sterben halt kennt und dann müssen wir die wieder zerstören. Das ist halt nicht so gut. Das kann natürlich halt schnell Snowballen. Ähm ja, dann überlegen wir mal kurz. Kerrigan hat halt mit. Ihren Ling, genauso wie Zagara, Ling, Banling und vielleicht auch Hydras oder allgemein ist ja Kerrigan charakter ist glaube ich nicht so gut gegen die Hybrids. Ähm, genauso wie unsere Dark Templar-Frau von Protoss, die halt mit den Dark Templar und mit Archons jetzt auch nicht die riesen Range hat. Ähm, wir könnten Rainer spielen mit äh, den bion aber ich glaube, was noch viel besser ist, sind einfach die Tempest von Artanis. Äh, wenn wir Tempest und Sellets zusammen äh, mixen, so Sellets, um die halt. Aufzuhalten und halt, ja, damit sie was im Tanken haben und die Tempest, die sie einfach rausfokussen, ist, glaube ich, der perfekte Commander für die Weekly äh, Motation. Von daher würde ich mal sagen, versuchen wir mal so. Und, ja, wir sehen uns gleich wieder. Thank the wir haben nicht viel Zeit, bevor Eamon das Tempel abschließt. Seine Aktivierung hat begonnen, aber es braucht mehr Zeit, um zu zu sein. Defending das Tempel bis dahin ist dein Hauptobjektiv. Bereit dich selbst. Wir müssen ihre Überwachung haben. Ja, das haben wir schon mal gehört, was wir machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall diesen Tempel defendern und ich werde den Sound etwas leiser machen. Ähm, genau, wir müssen den Tempel verteidigen, den ihr gerade gesehen habt in der Mitte. Also diesen hier. Der hat 3000 Leben. Und es gibt halt hier verschiedene Wege: dieser Weg, dieser Weg und dieser Weg und hier der Luftweg, äh, wo wir angerührt werden können. Aber das erste Ziel, was jetzt für uns erstmal da steht, ist auf jeden Fall die Expansion zu sichern, die hier ist. Müssen wir die Box kaputt machen: das ist die Expansion unter unseren Verbündeten. Und wir spielen dann mit, äh, Abathur, ähm, der eine sehr starke Late Game Army hat. Und ich glaube, sobald wir ins Nate kommen, sollten wir mit unserer Tempest und der abatto armee relativ easy den Sieg für uns äh, nach Hause holen. Aber erstmal, wie gesagt, müssen wir das Early Game überleben. Und. Ja. Ich werde aber trotzdem versuchen, so schnell wie möglich auf Stargate zu gehen und auf die Tempest zu äh, kommen. Ähm, um halt die Hybrids dann so schnell wie möglich rauszuführen müssen. Und währenddessen bauen wir einfach ein paar Salads um äh, erstmal die hier Mame, äh, und um die Ex Expansion zu sichern und dann halt auch um uns zu tanken. Ähm, ja, das Gute bei das ist, dass er ähm, halt 200 Supply von Anfang an schon hat, wenn er logisch 15 ist. Und dadurch äh, müssen wir keine Pilots bauen. und die Pilots müssen wir halt nur zu gehen bauen, um ähm, das Energiefeld zu bekommen. Und ich baue das jetzt auch hier im Teile hin, weil ich dann äh, unser tragbares Energiefeld halt äh, woanders hinstellen möchte und dadurch werden diese würden die ganzen Gateways und so weiter oder die ganzen Gebäude anbauen werden. Das wollen wir natürlich nicht. Wir ähm, genau, aber erstmal wollen wir jetzt die Extension hier mitnehmen. Nexus bauen, währenddessen kommt hier die erste Attack Wave. Und wir spielen gegen Zerg. Haben nicht alle bekommen, aber ich glaube der Rest wird relativ easy von den Abatto-Fallen hier gekillt. Ja. Gar kein Problem, die erste Wave. Müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Also ich glaube wir brauchen jetzt auch schon einige Zellets für diese Runde, weil wir mit unseren Tempest halt nicht so gut gegen diese Zerklinge agieren können. Das ist durch die Zellets viel viel besser. So, wie gesagt, fokussieren wir erstmal noch auf uns auf die Economy. Und sobald wir die Economy, ähm, am Start haben werden wir versuchen weiteres Large zu setzen und Gateways. Jetzt hier das Gas nehmen. wir haben auch noch das Gas, weil es weg ist. Jetzt. Sehr schön. Und ich glaube, wenn das immer schon das erste plus 1 Upgrade für die Tempest äh, in, Auftrag, in Auftrag geben, da wir wie gesagt da ja, eh früher oder später viele Tempest bauen werden. Und daher. So, soll ich das jetzt schon nutzen hier? Ich glaube, ja, aber auch nicht. Ich glaube, wir können einfach das auf Cooler nutzen. Hat zwar 5 ähm, Minuten Delay. Aber somit müssen wir halt auch keine Uses irgendwie rauspumpen und können uns noch komplett auf die Economy äh, konzentrieren. Was glaube ich echt nicht so schlecht ist. Natürlich wollen wir jetzt sofort erstmal das Gas besetzen, weil das Gas Wichtigste ist. Und Upgrade für die Tempest nehmen. Was sehr gut ist gegen die Hybrids. Das, macht halt, das Upgrade ist so ein Dot. Also die Tempest können dadurch, dadurch einen Dot machen. Äh, also Damage over Time. Äh, auf eine Einheit. Und diese macht 500 Schaden in 20 Sekunden und 500 Schaden ist wirklich sehr, sehr viel, also es gibt wenige Einheiten, die mehr leben als 500 haben, das sind sowas nur wie Battlekurse oder ich glaube Ultras auch, also Ultralisten, welche war gar nicht so sicher. Und... genau. So, jetzt wollen wir noch ein paar Gateways adden. Das Gute ist auch bei Tarnis, dass ähm, die Gateways, oder allgemein alle, äh, Gebäude die, äh, produzieren, eine Aufladung haben von drei Stück. Das heißt, ich brauche gar nicht so viele Gateways produzieren, weil halt jedes Gateway mehrere Aufladungen haben. So, jetzt kommen wir hier die Heidwoods zuerst. Da können wir jetzt unser Shield hier hinsetzen und... ...parzelle dazu, bauen und wir brauchen noch paar Tempest. Ich noch die zwei. Oh, so viel Schaden. Also, das ist eigentlich gar nicht so schnell, aber durch den Nathanus-Buff... das ist das Vorteil. Jetzt Jetzt hier erstmal weg. Weg, weg, weg, weg. Nein, nicht die Roaches sterben. Oh, Alles gut. Da war ich nämlich die Explosion. Ähm, also die Nüge. Die Halt macht extrem viel Schaden, aber das kann noch so Das ist Roaches. Das wäre auf jeden Fall tot gewesen. Ähm... Und hier kommt schon der erste Brutalist, das ist halt die gute late und der Avatar kann halt... ...aus, jedem Tote, aus also jeden verdichteten äh, Gegner, kann halt... ...ja, seine Essenz, glaube ich, rausnehmen, ist das... ...und dadurch seine Einheiten verbessern, wie wir jetzt halt sehen mit dem Und die sind einfach richtig, richtig stark. Also haben 1.500 Leben, ist richtig Kolosse. Und Jetzt wollen wir unsere Cell noch ein bisschen ähm, upgraden, da wir auf jeden Fall mehr Reset halt brauchen gegen die Zierklinge. Also brauchen wir zwei Fortschüsse noch. Und äh... Ja, um Gateway dazu. Fortschüsse auf die 6. Das tun wir auf die 4 mit dazu. Aber wir wollen trotzdem versuchen, maximal viele... Ja, äh, ganz ehrlich, ...maximal viele äh... Tempests zu adden. Und wir können auch noch das zweite Upgrade für die Tempest, äh, die air Upgrade zu erzeugen. Das sind dann mehr Schaden. Und nebenbei kommen wir hier noch unsere... ...unsere, äh, politische nebenbei. Wir haben gerade nicht so viel Okay, da kommt jetzt unten ein Angriff. Hier. Ein bisschen ausweiden. Generation commence. We will heal the to Sequences from both Zerg and Protoss must examine. What hmm. um. is We share generation. Was man für die Piken gekillt. Was hab ich hier angegriffen? Das war eine komische ID. Helf mir jemand mit, dem Tempo, äh, mit den Hybrids. mit hier den zweiten abcheckt ja, Hier kommen ganz schön viele. Da wir noch dazu. ja man sieht schon also, sobald man halt wirklich eine kritische Masse von Tempest hat, geht das relativ einfach. Wir Wollen jetzt noch den Wirbel wird für unsere Isoletz dazu wir brauchen wir auch noch ein paar Upgrades, brauchen wir noch ein bisschen Gas. Das Problem ist halt, dass allgemein die Tempest relativ viel Gas kostet und zwar 200. deswegen werden wir eine Gasknappheit haben. Aber wir sollten wir mehr als genug ähmünderes haben, das wird nicht ein komplettes Problem sein. So, hier siehst du eine Brutalist. Ne, das ist kein Brutalist. Das ist eine oh, Oder lebe Das ist die... High-End-Zirk-Flug-Unit. Das ist ein viel Schaden macht. Und eigentlich ist auch auch 1.000 Leben. Und... Und... Ja, die schießt halt ganz schnell. Deswegen musst halt du neun Schaden, aber schießt halt... Relativ schnell weg. Da sieht man die ganzen Eidgriffe, ja, die da kommen Jetzt muss man wieder aufpassen, wegen den ähm, Eidwurts Aufpassen, aufpassen, aus dem Zweck weg Sehr schön Weg so. Na, komm Muss auch weg hier runter Wollen wir wieder von tapest rein nein Fanget. was wir jetzt zum tanken im moment ist es wirklich jetzt noch gar nicht so schwer muss ich ehrlich zugeben also es funktioniert auf jeden fall richtig gut unsere taktik Wir haben kaum irgendwie probleme und um die, die angriff abzuwerden das einzige was halt immer ein bisschen wo man ein aufpassen muss, ist, dass man die ähm, Hybrids rausfokust. Aber wenn das passiert, dann mhm. scheint es wirklich nicht so schwierig zu Schüße sein. Okay, jetzt kommen hier Dropbots. Oh, hier noch ein paar rein. Die das easy clearen und noch ein Tempest. Für. die Mutter. Oh, wir ja, ja, haben Oh, Banding itkoppt. Oh meine schönen Zeige. Salads. Alle rot mit einem Life. Das ist halt so der passive von Athanas, Dass, dass ähm, alle Einheiten, die fast sterben würden, auch von Dezerk, dass die ähm, sobald sie sterben. Ein Schild bekommen, also sind sie halt unverwundbar für, ich glaube, zwei oder drei Sekunden und können halt nicht so gesehen gewonnen-shotted werden. Das hat man als sie gesehen, wie die ganzen Sellets, die wurden alle, alle gewonnen oder würden gewonnen werden durch Späninger. Ähm, durch Aber es hat nicht passiert, wegen der Pass 7. Oh, er hat und ähm, Avatar kann halt, äh, hat eine Fähigkeit, wo er äh, alle Einheiten heilen kann, alle biologischen Einheiten und da meine Sellets halt auch biologisch sind haben sie die auch mitgeheilt. Das ist natürlich super. Das ist wieder komplett, komplett heil. Weil die Schilde regenerieren ja automatisch... oder dann automatisch nochmal, äh, oder dann halt noch die Fähigkeit von... na, wie heißt der Von Abatur. Und schon ist alles wieder... Ach, so viele Drop Overlords. Boah, da kommen auch die Baininge. Aber wie gesagt, das ist halt diese Schild Das hält dann noch ein paar Sekunden. Deswegen sind ja auch einige einigen Rundvollkeits ausgegangen. Das hält sich mal, mal zurück. ...und die äh... weil wieder Hybrids da sind. Da wir so. So Aber das Solar Bombard... ...das hat einfach richtig, richtig starkes und so viel Schaden macht. 400... ähm... ...Random Shots. Also für einiges. So und jetzt müssen wir mal überlegen. Wir haben jetzt die Upgrades fast durch. Hier ist noch fast die Defense Upgrades für die Tempest das haben wir eigentlich wirklich alles, wir brauchen gar nicht mehr. Äh... Ja, Strukturen, also sowas wie brauchen wir, weil wir eh nicht bauen. Wir haben zwar genügend Mineralien, aber... Ich möchte die auch gar nicht ausgeben für mehr weil wir halt Outmexen wollen mit Tempest. Und ja, Kennen auch nicht bauen wegen der, ähm... Ja, wegen dieser Animate Domain. Wir wollen ja nicht irgendwie einmal noch mit keiner Feeden. Deshalb das heißt, würde ich sagen, wir bleiben einfach uns auf Composition, bauen weitere Tempests, so viele wie es geht und... Ja... Und... Entspannen uns etwas, weil so viele Einheiten kommen jetzt wirklich eh nicht. Und die paar Rutas hier, die hier kommen und die Flugeinheiten. Einheiten. Ja, Obwohl, das ist schon wieder eine große Menge hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Die ganzen. Dann machen wir machen unser Schild an und mit den Cycro Glyph, äh, der hier auf diesen Welle kämpfen muss. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, hatte ich gesagt, wir können uns entspannen. Das war relativ, also es war extrem knapp. Man sieht ja alles rot. Das ist halt durch die äh, Nukes passiert, wie kommen wir sind. Oh Gott, oh Gott, so. Ja, ich war halt echt nicht so weit. Ich dachte, ich wäre weit genug weg gewesen, aber scheint nicht so der Fall gewesen zu sein. Und deswegen haben wir echt richtig viel Schaden gekriegt. das Problem ist halt, also, ich kann sie nicht reparieren. Ich habe keine Möglichkeit die AP der Tempest äh, zu generieren. Auch das, ich glaube, der Heal von Abator wird, wirkt ja auch nicht, da sie halt äh, nicht biologisch sind. Müssen wir mal gucken, wann äh, Abator das nächste Mal diesen, diese Fähigkeit used. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir uns diesen... ...hier unten, ähm, unten darauf kümmern. wenn dessen Wuppel hier oben am besten noch Wasser rein dagegen zu kämpfen und okay wir brauchen noch Tempest für die Hybrids. Oh Gott! Okay, warum fliegen die denn einfach durch? Äh, okay, jetzt kommen hier ganz viele Spiele Units. Wir brauchen äh. Come oh on, Tempest. Das machen wir den weg, danach fliegen sie bitte wieder zurück, und hier unsere... Unser Expansion wurde da gekillt, angegriffen. Und jetzt, ich muss sagen, dass diese, diese Doppel-Attack da von zwei Seiten... Okay, die Tempest können doch gehalten werden, nicht in der Motur Hier, wie man sieht, sind halt nicht nur biologisch, habe ich, hab ich falsch gesagt. Alle schön wieder und äh, schön wieder wie wir du Leben. Aber wir haben ja halt richtig viel Schaden gerade genommen. Also das ist auf jeden Fall nicht so gut. Okay, Void Thrasher ist halt diesmal bei uns auf Wir müssen so schnell wie möglich dahin. So schnell wie es geht. Wir haben halt kaum noch Leben auf unseren, äh. Auf unseren. Äh, Also Tempel. Hier so Tempel. muss diese wie es geht, die wollt wir einfach so brechen und sie nicht angreifen, das ist Wichtigste. Die dürfen nur nicht angreifen. Und hier sheet Overtarge, sobald wir es fertig haben noch. Sehr schön. Und hier, der greift auch nicht an. Genau. Sobald er nicht angegriffen wird, ähm, muss er halt gegen uns kämpfen und wird nicht äh, schießt sich auf den Tempel. Well Hybrid detected. Okay, komm noch ein paar sagen, wir ziehen uns erstmal hier zurück. Etwas. Okay, hier können wir noch kämpfen, weil er kämpft auch. Was? Oh, die Shield-Overcharge noch. Wir die jetzt einfach hier alle. Oh Gott, die ganzen Vipern! und hier kümmern wir uns wieder darum, dass hier nichts durchkommt. Der Rest kann hier helfen Haben. Na komm, sterb. Sehr schön. Okay, hier oben gibt es noch Probleme. Hier unten kommen noch ein paar. Die Timbers gehen hier runter und machen da alles platt. Und das kann man noch reinbauen. Wir haben nicht also so frei. Oh Gott. Wir können wir da schnell killen? Killt sie wenigstens noch. Okay, wir müssen alles hier hoch So schnell wie es geht. dass wir lieber durch die ähm, Einheiten verfallen, wenigstens nach und nach sterben und wir fokussen einfach hier den Aus, ziehen noch zurück. Hier unten sind noch ein paar. Wir haben nur noch, müssen nur noch zwölf Sekunden überleben. Wir haben, das, dürfen nicht zulassen, dass die, äh, dass unser, unser Tempel angegriffen wird. Also nur noch unsere leben. Und ja, sehr schön, das war's. Hui! Das war richtig knapp. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp noch wurde. Äh, wir haben halt einmal oben ist halt einmal diese, diese Welle durchgekommen hat halt den Tempel fast instant oder fast alleine gekillt. Äh, aber sonst. Ich meine, diese fights so gegen, wenn man sich auf einen konzentrieren konnte, konnte man, konnte man relativ einfach äh, die Tempel zu verzücken, Aber wo dann auf mehreren Stellen was war, habe ich dann auch einige Mutes ähm, verloren. Und vor allem der Zerg hat halt durch diese ähm, Ja. Air Hybrids oder wie auch immer diese nennen, diese Flugdinge halt, ähm, echt viel verloren, weil wenn die explodieren, äh, also wenn die Nukleer gekommen ist, hat der Tag immer so viel verloren, aber auch ich mit den Zellets und mit den Tapes. also auf jeden Fall mehr schwieriger als erwartet, aber ja, ich glaube, da kann man noch nicht Schippe drauf tun, von der Schwierigkeitsgrad, also wir haben uns auch nicht gerade so gut angestellt, aber wie gesagt, trotzdem haben wir es geschafft und bin ich mal gespannt, auf nächste Woche, wie denn da die Weekly Motation Mission sein wird und ich habe ihr ja gesagt auch wieder dabei äh, und schaut zu, also vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, noch ein kleiner Info zu, zu dem Kanal, es äh, wird wahrscheinlich demnächst kommt, äh, kommt noch viel mehr StarCraft-Zeug raus, wir haben jetzt schon, ich glaube, ja, das müsste jetzt schon gezeigt worden sein, die ähm, Map-Vorstellungen für die neue Season und demnächst werden auch noch Bild-Oder-Guides, zu Terana, also als Terraner, als ähm, Zerg und als Protoss rauskommen für gegen jedes, äh, jedes Match-up. Ähm, nicht nur von mir, auch von äh, Mark und ja, von den Protoss, die wir uns auch müssen. Vielleicht, ähm, vielleicht hat der ja zwei Leiter Zeit oder so weiter. Äh, zwei Leiter. Äh, ich meine, Paul, also Schattenweeperzeit. Ähm, zwei Leiter ist ja Terran. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr viel Zerg of Content kommen, also bleibt auf jeden Fall dabei. Ähm, und abonniert aber den Channel, dann werdet ihr nichts verpassen. Und ja, dann danke nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche spätestens. Macht's gut und tschüss.